Herr Bechtiger, Schweizer sind eigentlich für Uhren bekannt und Sie kommen auf Wetterhäuschen. Was war der Grund? Der Grund war eigentlich schon sehr früh mit der Geschichte von unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde in Horgen, 20.000 Einwohner, hatte es ein altes Wetterhäuschen, eine Wettersäule, sagen wir. Und ich habe die Geschichte von vielen Gebäuden, ich habe die Geschichte von Einrichtungen studiert, geschrieben, Artikel geschrieben und da war das Wetterhäuschen dabei. Und die Geschichte im Hintergrund hat mich dann äh, zur Bedeutung von solchen Einrichtungen, denkmalpflegerische Bedeutung geführt und äh, ich habe dann sehr viele Unterlagen zusammengestellt und die Geschichte so Präsentiert. Jetzt feiert nun Weidhofen 150 Jahre Statutarstadt und, und Weidhofen hat ganz ein spezielles Wetterhäuschen, deswegen sind sie auch angereist. Was ist das Besondere an unserem Weidhofener Wetterhäuschen? Das Wetterhäuschen von Weidhofen hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf das Erste ist es ein Unikat. Also, es ist geschaffen worden. Mit diesem schmiedeisernen Baldachin, den wir da sehen, es ist geschaffen worden mit, den, mit der Türmchenform, die sehr angeglichen ist an die Türme da von Weidhofen. Und das ist einmalig, europäisch einmalig. Es ist speziell in der, im Aufbau und in der Geschichte, die dahinter ist. Und das hat mich besonders fasziniert. Wie viele Wetterhäuschen beobachten Sie in Europa und gibt es etwas Ähnliches, das Sie mit Beethoven vergleichen könnten? Also in Europa habe ich etwa 1500 Wetterhäuschen oder Wettersäulen inventarisiert. Die Geschichte, die verschieden ist im Umfang von, von jeder Wettersäule, gibt es die Zahl der Dokumente, die ganz äh, unterschiedlich sind. Und Weidhofen hat eine besondere Stellung. Eine besondere Stellung von, von der Entwicklung, aber natürlich auch von der Geschichte, was alles mit diesem Wetterhäusern passiert ist. Das ist unglaublich. Und was am meisten faszinierend ist, ist der Einsatz für dieses Wetterhäuschen. Karl Piatti hat äh, eine unglaubliche Energie gezeigt, um dieses Wetterhäuschen zu retten, um dieses Wetterhäuschen am alten Platz wieder erscheinen zu lassen. Ich habe seine Artikel über fast Jahrzehnte verfolgt und äh, bewundert, was alles da passiert ist und der Einsatz von, von ihm, aber auch von seinen Mitstreitern ist einmalig und das äh, ist natürlich in Europa Leider nicht immer der Fall, es gibt, es gibt Wetterhäusen, für die ich kämpfe und die dann trotzdem äh, nicht mehr aufgestellt werden. Oder es gibt Wetterhäusen, die ausgeschlachtet werden, die Instrumente werden weggenommen, die historischen äh, Teile werden verkauft. Äh, auf dem Markt äh, sind die weg und das ist natürlich ja Schade. Sie haben ja einige Vorschläge, was hier noch angebracht werden könnte. Ja. Ich habe mir das heute sehr genau angeschaut. Es ist wunderbar und es verdient ein Kompliment, wie es gestaltet ist. Aber, und das ist natürlich schon zwei, drei Sachen, die man anders machen könnte. Das eine ist, man könnte hier auf dieser Seitenplatte eine Platte anbringen, mit dem Datum der Erstellung des Wetterhäusen, also 1897. Und auf dieser Platte müsste man auch den Verschönerungsverein erwähnen, der Sponsor oder Initiator damals war von der Säule. Und was auch an den meisten Säulen noch vorhanden ist, ist die Meereshöhe, also noch gewisse geografische Angaben, die man da auch festlegt, also meistens hier vielleicht 387 äh, Meter über Meer oder so etwas, das würde ich noch anbringen. Aber Sie haben auch eine, einen Vorschlag, der mit der Neuzeit zu tun hat. Ja, für mich ist natürlich Wetter ein ganz aktuelles Thema. Klima, alles was da zusammenhängt, ist etwas Wichtiges und ein Wetterhäuschen in der Form wie wir es hier haben, zeigt natürlich auch die Entwicklung auf, was vor 100 Jahren war und was heute ist, müsste man da in diesem Wetterhäuschen für die Leute äh, kenntlich aufzeigen. Und da wäre ein Beispiel, dass eine automatische Anzeige äh, an der anderen Seite von diesem Wetterhäuschen äh, anbringen würde, wo das Weltklima. Die Angaben über Temperatur, über Druck und so weiter aktuell aufgezeigt werden und natürlich auf die weitere Zeit dann verglichen werden kann. Man hat Aufzeichnungen von Jahrzehnten immer wieder und das ist schön, wenn man diese Entwicklung auch in die Zukunft weiterführt.